Hier runter? Ja, ich kann. Ich gehe mal vor. Und du folgst mir. Folge mir. mir. Mhm. Folge mir, ja? Follow me. Follow me. Das das, das sind doch Grillen, ne? Mhm. Die Zikaden, ja. Zikaden? Mhm. So, es geht zum Wald jetzt. So, wir sind wirklich im Regenwald, ja? Ja? Ja. Ja, das ist der Regenwald. Ja, die... Keine Schlange, nix. Nee. <lacht> Ab und zu vielleicht. Da sind ja die Kakaofrüchte oben. Das ist Kakao? Ja, das ist Kakaobaum. Aha. Guck mal da, und das ist... Und was ist das? Was das ist doch die, die, diese? Was, da die Kaffee? Nein, das, diese Röhren, hoch die Bäume. Was ah, die Bambus? Bambus? Ja. Mal, wie hoch der Bambus wird. Da, die Bambus. Jetzt ist die Plantage, Kakaoplantage, da sind so Kakaobäume. Kakao, Kakao, Kakao, Kakao. Kakao, ne? Da sind ja die Kakaofrüchte da sind aber schwarz ja. die werden grün und sp später gelb ja, wenn die reif sind Jetzt gehen zu dem wasserfall also einfach mal von oben wenn wir den wasserfall angucken aber vorsicht das ist ein bisschen glitschig hier ja. ein bisschen rutschig den weg der weg ist ein bisschen rutschig da kann man auch schon Kaffee bestellen ist aber keiner da man hört schon das Wasser. Landrat, ja, hat... ja. Das hier? Das wird benutzt. Ja? Ach, jetzt bin ich. Ja. Ja, ja, ja. So, mal, das ist der Wasserfall unten. Ganz oh. Geil. Kannst du weiter runter gehen ja, und dann ja. dorthin stehen. Dort hinstehen ja, ja. und ist wieder der Foto. Spezial. Ja. <lacht> So, uppiger Regenwald auch schon schön, wunderschön grün. Äh, ja, geht da lang und dann wieder runter. UNESCO äh. Ja. Wahnsinn! So viel Wasser auch da. Da sieht man auch die Leute unten. Sie sehen so klein aus. Kaffee Plantation, University of Mataram. hier <laughs> Alles regnet. Und heute der Himmel wieder bewölkt. Deutschland, hier regnet es. Mandus. Genau. Und Ivan. Ja, ah, immer ein Lächel in die Kamera. Schön, <lacht> schön. Schönes Bild. Aber das ist fantastisch. Da kommen wir auch hin, oder? Ja, okay. Haha, <lacht> du musst dann abspringen. Ach so, da, da drauf gehen. Ja, da, aber auf die Glasplatte bist du gerne. Ja. Und jetzt? Weil du ist da unten. <lacht> Aber wenn es bebt, yeah, wir müssen uns schnell flüchten. Raus, okay. ja, weg. <lacht> <rufe ein> <lacht> ah, zurück zum Berg, ne? Gut. Micha, ich mache ja. ein Bild. <lacht> Angry. Moment. Jetzt zu null. Du. du. Ja. Nein! Komm, du warst auf dem, Glas, äh, auf dem Glas. Ding dort ja, auch gelaufen. Ich aber das ist ja Holz. <lacht> wie Holz? Nee, das ist Metall. Nee, komm, mach gut. Hast du mir schon drauf? Ja. Ja, da. schon drauf. Das ist ja Holz. Siehst du, sie hat zu so Glas mehr verbreitet. Ja. Da ich nicht mehr. Du hast ich gesehen, habe ich gesehen da. wie tief es ist. Das ist Betonplatz. Die hängt schon schief nach unten. So. So. Wenn du am falschen Ort bist zur falschen Zeit, <lacht> dann schwierig. Guck, die hängt schon so nach unten. Das ist doch ein alter Balkon. Ja. Es sind schon Menschen dort unten, ne? Ja, aber also mit okay, die halten, wir sind ja, ja keine russische Touristen. Das ist ein total geiler Ausblick. Überall ja. hier war ich noch nie. Ja, wir waren noch nie da. Und nee. du mal hin. Der blaue Himmel, dieser Kontrast, da ist so schön, ja. Ja. Und unsere Dorf ist auch so. Ja, liegt hoch, so. Ja. Aber man muss immer weiter, weiter, hoch, hoch, hoch, hoch. hoch. Wieder nochmal der Wasserfall. Frauen trauen sich nicht, davor zu gehen, oder? Was? Die trauen sich nicht, dahin zu gehen. Ja. Wie viele Meter sind wir hoch? 500. Ja, meinst du? Also das Höhenunterschied nach unten. Ja, oder nicht? 400 Meter. Uh, du du. <lacht> Machst du auch schon ein Video, dann kannst du Koshima mal schicken. Wir waren hier noch nicht, sagt ihn, sagt ihr dann. Oder Laura vielleicht, ja. <lacht> geht dann wieder runter und ins mehr. Ja. zur Bewässerung der Reisfelder auch. Mhm. Oh. Und der Geruch riecht nicht so gut. Was ist das? Irgendwie mal Nelkengeruch, oder? Ja, ja, so ein bisschen. Wisst ihr du das? Eben, was ist das? Hm. Aber wo kommt das Wasser jetzt wieder her? So, von, den Meer, äh, von dem See oben, auch von dem Wald natürlich, ja, von dem Regenwald. Und See? Ja, also See, Zegara Anak heißt es, ja, also Kratersee. Ah ja, der ist da oben? Mhm. Ach, das ist wieder der... Äh, der Rinjani, Mount Rinjani, ja. Aber jetzt vom Norden aus? Ja. Vorher waren wir im Süden, ja. Aber das Wasser kommt eigentlich auch schon viel von den vielen Bäumen, ja? Mhm. also von jedem Baum, also ist so wie ein Reservat, also vom ja. Wasser. Ne? Mhm. Also es tropft von jedem Baum, von jedem Baum tropft und kommt ja. ja in den Fluss rein und dann wird es zu viel. Ne? Sind ja alle Felsen. Ja. Da war noch kein Mensch an dem Hang. Nein. Von nee. unten stört alles wachsen hier. Bambus, ja. Bambus, Wahnsinn. Und was hier im gedacht? Hier, mit dem Bauernholz. Bambus, ja. Bambus, ja. Regenwald. Pass auch, ja, es sieht auch schon ein bisschen rutschig aus. Was ist das? Dieses Geräusch? Toilette. die Toilette. Das ist Toilette, ja? Mhm. <lacht> das ist ist mal neu ja. Yeah. Also gucken. Yeah,